Der liebe Gäste, hallo, wir begrüßen Sie herzlich zur Mölner Rede im Exil 2017. Genau. Bevor ich anfange, es gibt es noch den Wunsch nach Übersetzung. Ist there anybody who needs a translation and hasn't got it yet? Es gibt die Möglichkeit, auf Türkisch und Englisch übersetzt zu bekommen. Kannst du es auf Türkisch nochmal sagen? Ich e, Tercüme ihtiyacı Ritschin, ich habe Hollanda Ritschin, ich habe Hollanda Ritschin, ich habe Hollanda Ritschin, ich Wow, ich bin gerade ziemlich beeindruckt, hier so viele Menschen zu sehen und so viele vertraute Gesichter zu schauen. Das ist sehr schön. Liebe Familien Auslan und Yilmas, liebe Familie Bekdas, lieber Osman Tashköprü, lieber Joram Bejarano. Wir freuen uns sehr, dass wir heute hier zusammen sind, im Gedenken an Ayshe, Jelis und Bahide. Und mit unseren Gedanken sind wir auch bei Budak, bei Süleman, bei Ruth, Margarete und Rudolf und den vielen, den unzähligen Menschen, die dem Hass deutscher Nazis von damals bis heute zum Opfer gefallen sind. Wir wollen euch alle im Namen des Freundeskreises im Gedenken an den rassistischen Brandanschlag von Mölln und der Initiative für die Aufklärung des Mordes an Budak Bektasch begrüßen. Die Nazis wollten mit ihren Taten Angst und Schrecken, Hass und Vereinzelung erreichen, als sie vor 25 Jahren den Brand legten. Sie haben unsagbares Leid verursacht. Aber wenn ich an die Solidarität, die Freundschaft und auch die Liebe denke, die im Raum sind, wenn wir uns treffen, wie gestern beim Essen, wenn ich die vielen wunderbaren Menschen hier im Raum sehe, die heute für Yelis und Bahide und für euch gekommen sind, dann bin ich sicher, dass sie ihr Ziel nicht erreichen werden. Und damit möchten wir euch alle willkommen heißen, die heute hier sind, um mit uns gemeinsam zu erinnern. Danke, dass ihr da seid. Dass so viele Menschen gekommen sind, genauso wie in den letzten Jahren in Hamburg, in Lüneburg, in Bremen und Köln, zeigt, dass es richtig war, ins Exil zu gehen. Weg von Mölln, dahin, wo Menschen sind, die zuhören und erinnern wollen. Schön, dass es euch gibt. Besonders begrüßen möchte ich auch Doan Akandle. Er hat die Möllner Rede im letzten Jahr gehalten und viele haben wahrscheinlich mitbekommen, dass er lange in Spanien festgehalten war. Wir haben sehr viel an dich gedacht, Doan und wir sind besonders froh, dass du heute in unserer Mitte bist. Danke auch an das Hebel am Ufer, dass wir heute hier sein können und dass ihr das Erinnern unterstützt. Vor fast genau 25 Jahren, am 23. November 1992, wurde das Haus der Familie Arslan von zwei Neonazis mit Molotow-Cocktails angezündet. In dieser Nacht wurden die 10-jährige Yeles Arslan, die 14-jährige Ayşe Ilmas, die gerade zu Besuch aus der Türkei war, und die 51-jährige Bahide Arslan ermordet. Weitere Familienmitglieder wurden zum Teil schwer verletzt. Direkt zuvor hatten den Nazis bereits einen Brandanschlag auf die Ratzeburger Straße 13 in Mölln verübt. Neun Menschen wurden auch da schwer verletzt. In diesem Jahr 1992 begann eine Welle rassistischer Gewalt. Nur zwei Tage vor dem Anschlag in Mölln wurde hier in Berlin der Antifaschist Silvio Meyer von Nazis erstochen. Jeden Tag kam es damals zu Übergriffen. Seit 25 Jahren kämpft die Familie Aslan um ein würdiges Gedenken, gegen das Schweigen und Vergessen in der Stadt Mölln und gegen die Ignoranz gegenüber ihrer Trauer und ihren Forderungen. Aus Ignoranz wurde dann auch nach vier Jahren die Möllner Rede aus dem offiziellen Gedenkprogramm der Stadt Mölln gestrichen. Seit 2013 findet die Möllner Rede deshalb im Exil statt. Dank Menschen wie euch und für Menschen wie euch die die Stimmen der Betroffenen, der Überlebenden hören wollen. Seitdem ist viel passiert. Viele Menschen haben ihre Solidarität gezeigt, aber noch viel wichtiger, viele Betroffene haben sich kennengelernt, haben sich zusammengesetzt, haben Kraft gefunden, ihre Stimme zu erheben und ihre Geschichten zu erzählen. Dafür sind wir sehr dankbar, denn wir brauchen euch und wir brauchen eure Geschichten und eure Stimmen. Und deshalb sind wir heute zu Gast bei der Initiative für die Aufklärung des Mordes an Burak Bektas. Der Mord an Burak Bektas geschah am 5. April 2012. Es waren nur wenige Monate vergangen, nach dem Aufliegen des NSU. Ein weißer Mann kam aus dem Dunkeln und schoss auf eine Gruppe von fünf Jugendlichen mit Migrationshintergrund, die sich an einer Bushaltestelle unterhielten und gingen ruhig weg. Burak Bekta starb an seinen Verletzungen. Zwei seiner Freunde überlebten schwer verletzt. Verunsicherung ging um sich innerhalb der migrantischen Communities. Es war an der Zeit, Konsequenzen zu ziehen aus den Morden des NSU und dem Komplex des Schweigens und Vertuschens aus Verfassungsschutz, Polizei und Justiz, aus Politik und Medien und auch der schweigenden Mehrheit der Gesellschaft. Wir wurden wachsamer. Wenn ein Mord an einem Menschen mit sogenanntem Migrationshintergrund geschieht, muss von einem rassistischen Mordmotiv ausgegangen werden, solange, bis die ermittelnden Behörden uns das Gegenteil beweisen. Eine Initiative gründete sich, die Initiative zur Aufklärung des Mordes an Burak Bektasch. Wir wollten eine Vernetzung mit anderen Angehörigen und Betroffenen rassistischer, faschistischer Gewalt. Freundinnen und Freunden und Initiativen. Beim Bild liegt fest: anlässlich des 10. Jahrestages des Anschlags auf die Korbstraße in Köln kamen Aktivisten bundesweit zusammen. Dort lernten wir auch Ibrahim Aslan kennen. Schnell wurde eine bundesweite solidarische Vernetzung hergestellt. Das Kennenlernen von Ibrahim, der Familie Aslan, Ibrahim, dem überlebenden Jungen des Möllner Brandanschlags und Melek Bektasch, der Mutter des ermordeten Burak Bektasch, war sehr wichtig für unsere gemeinsame Arbeit mit der Familie. Viele von uns haben die rassistischen Anschläge und Morde der 80er und 90er Jahre in Deutschland miterlebt. Wir haben angeklagt in Hamburg nach dem Mord an Ramazan Avdi 1984. Wir waren in Hoyaswerda, in Rostock, in Berlin und in Mölln und in Lübeck und haben erinnert und angeklagt. als die morde an neun migranten und anschläge folgten seitens des nsu waren es die angehörigen und betroffenen die sich schwer kämpfend gehör verschaffen mussten wir wollen kein zehntes opfer riefen die familien chimsek kubaschik josgat In Dessau wurde vor zwölf Jahren Uri Jalloh in einem Polizeirevier ermordet. Nach fast zwölf Jahren unermüdlichem Kampf, nach der Forderung einer unabhängigen Untersuchungskommission, wird jetzt seitens der Ermittlungsbehörden zugegeben. Uri Jalloh, das war Mord. Heute, heute sind wir alle gemeinsam hier um mit Familie Aslan, und Familie Yilmaz, beide und Jelis und Eische zu gedenken. Esther Bejarano hat diese Zeiten alle erlebt. Nachdem sie den Nazis entkommen war, die ihre Eltern und ihre Schwester ermordeten, erlebte sie die Täter, die später von nichts gewusst haben wollten und die neuen Nazis, die den alten Hass säten und wieder zum Mord aufriefen. Die Möllner Rede im Exil sollte heute Esther Bejarano halten. Die 92-jährige Musikerin überlebte als Jugendliche Auschwitz. Sie ist zugleich Zeitsäugin, nicht nur ihres eigenen jahrzehntelangen Kampfes gegen Narzissmus und Rassismus. Sie setzt sich politisch und mit Musik gegen Rassismus ein. Esther Bejarano ist schon lange aktiv, zum Beispiel im Auschwitz-Komitee. Seit einigen Jahren singt und rappt sie gemeinsam mit der Microphone-Mafia, gibt Konzerte, geht in Schulen, erzählt ihre Geschichte. Wir haben schon viele Jahre diesen Traum gehabt und waren sehr glücklich, als sie uns zugesagt hat, die Möllner Rede zum 25. Jahrestag in Gedenken an Bahida, Aishe und Jellis zu halten. Leider haben wir gestern erfahren, dass Esther krank ist und sehr traurig ist, dass sie heute nicht hier bei uns sein kann. Wir wünschen hier von hier die allerbeste Genesung und von uns allen senden wir die herzlichsten Grüße. Statt ihrer wird jetzt Joram, ihr Sohn, ihre wundervolle Rede lesen. Es ist wirklich traurig, dass Esther nicht hier sein kann. Es zeigt aber auch, wie wichtig es ist, dass nie die nächsten Generationen das Erinnern weitertragen. Wir freuen uns und danken dir, lieber Joram, dass du heute anstelle deiner Mutter sprichst und überlassen dir die Worte.